Hast du den heiligen Geist? In Römer 8, Vers 9 steht, dass nur diejenigen, die Jesus seinen Geist haben, auch zu ihm gehören. Und in Vers 16 steht, dass der Geist von Gott uns tief im Herzen zeigt, dass wir Kinder Gottes sind. In der Apostelgeschichte, in Kapitel 19, trifft Paulus zwölf Jünger. Er fragt sie, ob sie den Heiligen Geist haben. Sie antworten, sie wussten gar nicht, dass es überhaupt einen Heiligen Geist gibt. Er fragt sie dann, worauf sie denn getauft sind. Sie meinten, auf die Taufe des Johannes. Paulus hat ihnen dann erklärt, dass es nicht ausreicht, es ist nur die Umkehr zu Gott. Daraufhin haben sie sich mit Paulus auf den Namen von Jesus taufen lassen. Danach haben sie den Heiligen Geist empfangen. Das ist nicht immer gleich, so dass wenn wir zum Glauben kommen, auch den Heiligen Geist bekommen. Warum ist es so wichtig, den Heiligen Geist zu haben? Der Heilige Geist ist der Geist von Jesus. Und jetzt, weil Jesus im Himmel ist, brauchen wir den Heiligen Geist, damit er uns immer noch führen kann. Wir sind auf ihn angewiesen, dass wir im Geist leben können. Wenn wir Kinder Gottes sind, sollen wir anfangen im Geist zu leben und vom Alten ablassen. Und im Galaterbrief 3, Vers 26 bis 27 steht, wann wir Kinder Gottes sind. Und so seid ihr alle Söhne Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Im Kapitel 10 der Apostelgeschichte predigt Petrus zu Cornelius und seinen Männern, zu Nichtjuden. Nachdem er ihnen das Evangelium verkündigt hatte, haben sie den Heiligen Geist empfangen redeten auch in anderen Sprachen. Dann hat Petrus gesagt, dass er sie jetzt auf den Namen von Jesus taufen lassen möchte. Es kann also sein, dass jemand schon vor der Wassertaufe den Heiligen Geist empfängt. Oder erst danach. Du da kannst dir sicher sein, wenn du den Heiligen Geist hast, dass er das dir bestätigt. In Lukas 11, Vers 13 spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt, dass alle, die Gott darum bitten, ihnen den Heiligen Geist schenken wird.